Lachen Schwanz, ja. okay. also die schwarzen Affen, ja. Ja. die leben immer in Gruppen. Ja. Also in einer Gruppe, eine Gruppe besteht aus äh, vielleicht, äh, sage ich mal, sieben oder zehn äh, Affen, ja. aber die sind ja ziemlich scheu zu Menschen. Ja, also okay. die kommen nicht zu den Touristen, okay. sondern die bleiben hoch oben auf dem am Baum. Ja. Okay. Nie, die kommen nie zu, zu uns, ja, wenn wir da vorankommen. So, zwei Babys. Ja. Die sind ja die Makaken jetzt. Ja, also was wir jetzt hier sehen. Ja. Wie heißt die anderen? Die, die anderen heißt Bitu. Ja. Bitu heißt das. ja gibt es auch schon nur die größere Sorte, äh, das ist dann ähm, größere Rasse, äh, diese Orangutan zum Beispiel. Ja, ja. ja. gibt es auch Sulawesi drüben, ne? Ja, ja Sumatra, Sumatra Sulawesi, da gibt es dann auch in Bonio, ja. vielleicht in Sulawesi gibt es auch, ja. aber bekannt sind ja Borneo und äh, Sumatra. Ja. schafft er? Ich weiß nicht. <lacht> wow, Wahnsinn. Ne? Das kann ich mir nicht mehr trauen, sowas zu fahren, ne? mhm. durch den Berg hier. Ja, ja. überhaupt eine Klimaanlage braucht man Heizung es ist zu warm für uns Dann braucht man schon Klimaanlage ne? Ja, schon, gas. Mit gas. Ja, schon mit gas wir haben auch schon diese offen Gefahren, also, gas. ja mit ja. gas ja deswegen ist das leben bei uns nicht so teuer weil man überhaupt keine hazu äh, braucht ja. und wir zum beispiel haben auch nicht alle äh, klimaanlage ja. Europäer braucht man schon Klimaanlage bei uns. Ne? Aber hier die Häuser, nicht alle haben Klimaanlage. Ja. Und das ist auch schon, äh, also kann, das können nicht alle auch leisten, ja, also Klimaanlage zu kaufen. Zu kaufen oder zu betreiben? Zu, zu, zu kaufen, ja. Also, da muss man auch schon die Anlage, also diese die Klimaanlage kaufen. Erstmal. Ja? Ja. Zu betreiben äh, natürlich äh, Strom, ja? was wir dann. Wir haben dann auch schon Elektrik. Ja? Ja, weil ich finde, also wie ich in Hotels ist auch so kalt eingestellt, die Klimaanlage. Da ich hier vor ich in vielen Hotels ja, sind äh, die Klimaanlagen äh, meistens dann so zentralisiert, also wenn nicht in Häusern in Form von äh, Hüten oder Häusern, einzelnen Häusern gebaut ja, werden, dann äh, sind die Klimaanlage äh, normalerweise zentralisiert. Ja. ja, da sind schon schöne Reisterrassen ja, auch rechts Idee, ja. Ja. im Osten. Ja. Ja, wir sind schon jetzt im Osten, Im Osten schon, ja. Ja. südlich von dem Mount Rinjani. Ja. Regenwald ist weg. Regenwald ist weg, ja. Das heißt, wir werden dann meistens dann mehr Reichsfelder sehen, ja. weil die Einheimischen meistens dann Reichsfelder Sagen wir mal Kultivieren, ja. Reis anbauen. Ja. Aber das heißt, dass sie nicht die ganze Zeit, also das ganze Jahr, immer Reis anbauen, sondern da kommen noch auch schon andere Pflanzen dazu, wie Gemüse oder Mais ja, oder sonst noch was, ja, wie äh, Süßkartoffeln, also nicht die normalen Kartoffeln, Und sondern Manjok? Süßkartoffeln. Maniok, äh, ja, es ist auch schon die Wurzel. Ja. Ja, die machen alle kleine Geschäfte von dem Haus, ja, der Straßen entlang, ja. die sind einfach mal so kleine Geschäfte, also Familiengeschäfte.